Herzlich willkommen zum Smart-Entwickeln-Podcast, heute mit einer Folge zum Thema knapp oder doch nur teuer. Der Fachkräftemangel. Es fehlen gute Mitarbeiter. Generell ist die Arbeitslosigkeit gering und für ein paar von ihren Funktionen fällt es ihnen schwer, Mitarbeiter zu finden, geschweige denn anzustellen. Und da, wo sie früher auf eine Stellenanzeige vielleicht hunderte Bewerbungen gekriegt haben, bekommen sie jetzt... Zwei, drei, zehn. Auf jeden Fall viel weniger. Demgegenüber steht eine Menge offener Stellen. Aber zu den angebotenen Konditionen ist keiner bereit, die Arbeit zu machen. Und auf allen Ebenen fehlen Mitarbeiter. Ne? Es geht nicht nur um irgendwie die untersten Ebenen. Facharbeiter, Wissensarbeiter, mittleres Management. Überall fehlen Mitarbeiter. Ja, es gibt eine geringe Arbeitslosigkeit. Und das bedingt sich ein bisschen aber die Sprache, die wir benutzen, ist, gute Mitarbeiter sind knapp, Fachkräfte sind knapp. Und aus meiner Sicht vermischt da die BWL ein bisschen was. Der Preis wird bestimmt von Angebot und Nachfrage. Der eine ist bereit, ein bestimmtes Produkt anzubieten, der andere möchte das nachfragen. Beide haben eine gewisse Wertvorstellung und sie treffen sich irgendwo und jetzt ist es so, je größer das Angebot ist, desto geringer ist der Preis. Denn wir haben dann einen Käufermarkt. Der Käufer bestimmt dann, wie viele zahlen möchte und findet dann schon einen Verkäufer. Der Käufer zahlt also so wenig er kann. Andersrum, je knapper das Angebot, desto höher wird der Preis. Ein Anbietermarkt. Der Verkäufer nimmt so viel er kann, weil er sich die Käufer aussuchen kann. Ist ein schönes, einfaches Modell. Und es ist ein vereinfachtes Modell. Es vernachlässigt Vollkosten, Grenzkosten, Zyklenbildung, Stichwort Schweinezyklus. Es definiert auch die komplette Informationsasymmetrie weg. Aber vor, allem, aber vor allem hat dieses einfache Modell keine Ahnung von Ankerbildung. Ein Beispiel. Ich hätte gerne einen Porsche 356. Aber die sind knapp. Woran merke ich das? Nun, ich finde keinen einzigen Porsche 356 für den Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Das ist ein altes Auto, 10.000 Euro. Was sollte da doch zu machen sein? Absurd? Naja, es ist genauso argumentiert wie im Fachkräftemangel eben. Merken Sie selber. Fachkräftemangel? Naja, schauen wir da mal rein. Tarifvertraglich geregelte Bezahlung läuft nach komplizierten Tabellen ab. Der Preis steht fest. Sie haben einen, einen Mitarbeiter, der hat eine bestimmte Ausbildung durchlaufen, der ist in einem bestimmten Tarifgefüge, der ist irgendwo eingruppiert, da gibt es eine Einstufung für, da steht ein Betrachter dahinter, der wird kollektiv für verhandelt. Das heißt, wenn Sie sich das Profil von diesem Mitarbeiter angucken und das Profil von der Stelle angucken, dann wissen Sie, wie viel Geld für diese Stelle Ihrer Meinung nach über den Tisch gehen sollte. Und es kann sein, dass Sie zu diesem Preis die Mitarbeiter nicht finden, die Sie gerne haben möchten. Und dann reden wir von Knappheit. Für etwas mehr Geld würde sich diese Knappheit auflösen. Das wollen wir aber nicht, weil wir ja vom Tarifgefüge her uns festgelegt haben, was diese Arbeit wert ist. Wir wollen nicht mehr zahlen. Aber mal ganz ehrlich, mit vielleicht 15% mehr Gehalt würden wir die ganze Konkurrenz von anderen Arbeitgebern ausstechen und könnten tatsächlich Mitarbeiter finden für diese Stelle. Aber wir wollen das nicht. Dann würden wir davon reden, dass der Mitarbeiter teuer wäre. Wir entscheiden uns aber dagegen, wir bieten ihm das Geld nicht an. Insofern ist der Mitarbeiter nur knapp. Knapp oder teuer. Knapp. Aber wo kommt dieses teuer her? Nun, es fühlt sich nur teuer an, weil wir eine gewisse Preiserwartung haben, weil wir einen gewissen Preisanker haben, der uns sagt, was diese Arbeit wert sein sollte. Lassen Sie mich da gleich nochmal zurückkommen drauf. Es gibt in der Softwareentwicklung Mitarbeiter, die zehnmal so viel schaffen wie andere. Sicher nicht zehnmal so viele Zeilen Code, aber schon zehnmal so viele Probleme lösen, weil sie nicht nur schneller arbeiten, sondern auch besser, weil sie wissen, was sie machen müssen und auch wissen, was sie nicht machen müssen, was sie weglassen dürfen oder wo es einfachere Wege geht. In der Softwareentwicklung ist das relativ klar anerkannt. Es wird in der Softwareentwicklung für normal gehalten, dass es sehr große Leistungsunterschiede zwischen Programmierern gibt. Aber auch da gibt es Tarifverträge. Mittel der kollektiven Preisverhandlung. Aber die kommen aus der Fertigung. Und in der Fertigung ist es eher selten, dass ein Mitarbeiter nachhaltig auch nur 50% mehr als andere leisten. Und daher kommt dieses Modell von Welt. In der Fertigung arbeiten die Mitarbeiter ein ähnliches Pensum. Und deswegen macht es auch Sinn, für diese ähnlich leistenden Mitarbeiter ein ähnliches Gehaltsgefüge zu verhandeln. Und aus dem Bereich Fertigung kommen unsere Gewerkschaften und kommen Tarifverträge. Da kommt das Modell von Welt her, das uns jetzt einmauert. Und, und für sie kommt daher auch der Unwille, ihr Unwille, für Mitarbeiter, die mehr leisten, auch mehr zu bezahlen, weil sie diesen Anker haben. Sie haben eine festgefügte Meinung davon, was diese Arbeit wert sein sollte, weil es da schwarz auf weiß im Tarifvertrag so steht. Und das Phänomen von dem Programmieren, das, das kennen Sie bei allen Wissensarbeitern. Also, Sie kennen diese Mitarbeiter auch bei Ihnen. Es gibt Mitarbeiter, die entschlussfreudig sind, die begeisterungsfähig sind und auch die Begeisterung auf andere übertragen können, die eine Übersicht haben über das Projekt, das Produkt und über ihr Fachwissen und die wissen, wann sie wie, was, wo einsetzen und die dadurch schaffen, ihre Wissensarbeit relativ schnell zu erledigen, vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Kollegen, die vielleicht nicht ganz so entschlussfreudig sind, vielleicht nicht ganz so begeistert und vielleicht auch nicht ganz so den Überblick haben und deswegen manchmal Sachen machen, die vielleicht gar nicht nötig gewesen wären. Es lohnt sich, sein Beuteschema auf diesen guten Leuten auszurichten. Es lohnt sich, sich darum zu bemühen, solche Leute ins Team zu holen, weil die schnell mal das doppelte, dreifache, fünffache leisten von den anderen. Und um diese Leute zu bekommen, lohnt es sich tatsächlich beim Gehalt nicht zu steif zu sein und gegebenenfalls den Tarifvertrag auch einfach mal nur als Untergrenze zu sehen. Ein Konstrukteur, der das dreifache leistet wie seine Kollegen, mal ganz ehrlich, der fühlt sich doch mit 50% mehr Gehalt schon gut bezahlt. Weil auch der diesen Preisanker im Kopf hat und weil auch der sich vergleicht mit dem Tarifvertrag, weil auch der sich vergleicht mit den Bezahlungen von den anderen. Das heißt letztendlich kriegen Sie hier die Leistung für den halben Preis von einem normalen Mitarbeiter, der nach Tarif entlohnt wird. Und bitte nicht verwechseln, hier geht es nicht um Zuckerbrot und Mörchen. Es geht hier darum, Leistung zu erkennen und gewillt zu sein für diese Leistung zu bezahlen. Auch wenn irgendwelche historischen Preisanker da noch im Boden hängen. Und wer jetzt denkt, das kann ich mir nicht leisten, der verkennt die Kosten, die sich aufstapeln, wenn er es nicht tut. Ich nehme mal wieder die Konstruktion. Nicht, weil ich darauf unbedingt so rumhacken will, sondern weil ich dieses Beispiel immer wieder hernehme und als roten Faden durch die Episoden benutze. Es ist nur ein Beispiel. Und Sie dürfen bei sich selber drauf schauen, ob das wirkliche Engpass ist. Aber ich nehme es ja einfach als Beispiel. Also nochmal... Sie bekommen nicht genug Konstrukteure oder Ihr Konstruktionsleiter bekommt die Konstrukteure nicht von Ihnen, von der Geschäftsleitung. Das Ergebnis ist das gleiche. Arbeit bleibt liegen, Arbeit staut sich auf und die Konstruktion wird ihr Flaschenhals. Der Flaschenhals ist per Definition der Prozessschritt, der den Durchsatz begrenzt und damit den Durchsatz für das Gesamtsystem bestimmt. Ne, bei Wasserströmung erkennt das jedes Kind. In der Fabrik ist das auch gut verständlich, in der Wissensarbeit und in der Projektarbeit in der wir wenig in Prozessen denken, ist das nicht so sichtbar. Ein kleiner Ausflug in die Engpass-Theorie. Im Engpass sind die Ressourcen knapp. Sie haben weniger, als sie bräuchten. Und die Ressourcen sind knapp und nicht teuer. Sie wären teuer, wenn sie mehr als Tarif bezahlen würden und die Leute tatsächlich einstellen würden, aber sie wollen das ja nicht. Also sind die Ressourcen knapp. Und der Engpass bestimmt den Durchsatz für das gesamte System. Ne, wenn die Konstruktion ihr Engpass ist, dann bestimmt die Kapazität in der Konstruktion den Durchsatz von Entwicklungsaufgaben in der Konstruktion. So einfach und so banal. Aber viel spannender, wenn der Durchsatz der Konstruktion bestimmt, wie viele Komponenten der Einkauf beschaffen kann. Wie geht denn das? Naja, ganz einfach, nicht konstruierte Teile können noch nicht beschafft werden. Also, wenn Sie in der Konstruktion durchsatzlimitiert sind und nur eine bestimmte Zahl von Teilen konstruiert bekommen, dann kann auch Ihr Einkauf, egal wie groß er ist, nicht mehr Teile beschaffen, als fertig konstruiert wurden. Das Spiel geht weiter. Der Durchsatz durch die Konstruktion bestimmt, wie viele und welche neuen Produkte Sie auf den Markt bringen können. Und jetzt fängt es an weh zu tun. Denn wenn die Konstruktion Ihr Engpass in der Produktentwicklung ist, dann bestimmt der Durchsatz durch die Konstruktion, wie sich Ihr Umsatz und Gewinn in den nächsten Jahren entwickelt. Weil der an neuen Produkten hängt. Und die hängen in der Konstruktion. Und jetzt nochmal die Frage, warum lassen Sie sich von den komplizierten Tabellen im Tarifvertrag diktieren, was Sie Ihren Leuten bezahlen? Warum nehmen Sie in Kauf, dass Ihnen Mitarbeiter im Engpass fehlen? Die BWL geht von Angebot und Nachfrage aus. Die Engpass-Theorie verknüpft Ihre zukünftigen Gewinne mit den heutigen Konstruktionsstunden. Sie wissen, was diese für Sie wert sind oder können es wissen. Und wenn Sie diese Rechnung jetzt das erste Mal aufmachen, dann werden Sie sich, so wie viele andere auch, wundern, was Sie bisher auf dem Tisch liegen lassen. Ganz ehrlich, der Engpass in der Konstruktion, und das ist hier nur das Beispiel, der Engpass in der Konstruktion ist lösbar. Mit dem Willen der Führung ist das kein Problem. Und es ist auch wirtschaftlich höchst sinnvoll, dieses Problem anzugehen. Andere haben es da schwerer. Nehmen wir mal ein Beispiel. Gucken wir uns einen großen deutschen Konzern an, die Deutsche Bahn. Wenn die Deutsche Bahn heute ab heute nur noch pünktlich fahren will und dafür hunderte Lokführer braucht, dann wird es nicht leicht. Denn die DB ist mit riesigem Abstand größter Arbeitgeber für die Lokomotivführer, die auf den deutschen Schienen fahren dürfen. Und ganz ehrlich, wo sollen denn die Mitarbeiter herkommen, selbst wenn die Bahn bereit wäre, das Doppelte zu zahlen? Die DB könnte die Privatbahn komplett austrocknen und ihnen alle Lokführer wegnehmen und sie würde immer noch nicht ihren Bedarf decken. Das ist eine echte Knappheit. Oder ein anderes Beispiel. In wenigen Wochen steht der Brexit bevor. Zum Zeitpunkt der Aufnahme von dieser Podcast-Episode ist noch völlig unklar, wie das Experiment ausgeht. Und ein Crash-Brexit mit Rückfall auf WTO-Regeln und Zölle ist noch ziemlich wahrscheinlich. Nur, die Zölle gibt nicht. Und es dauert auch, diese auszubilden. Das wird eine ziemlich spannende Herausforderung an den Grenzen. Echte Knappheit, echter Engpass. In diesen beiden Beispielen sind die Mitarbeiter, die gebraucht werden, wirklich, wirklich knapp. Und auch für Geld nicht auf die Schnelle zu beschaffen. Ne? Echte Knappheit. Andere Mitarbeiter, Konstrukteure hier aus dem Beispiel, Ingenieure, Einkäufer, suchen sich was aus. Sind nicht wirklich knapp. Sie machen sie sich knapp, weil sie feste Vorstellungen davon haben, was diese Mitarbeiter kosten dürfen und sich von diesen Vorstellungen leiten lassen. Nur, nicht vergessen. Diese Vorstellungen kommen aus Tarifverträgen, deren Struktur entstanden ist, als es darum ging, Fabrikarbeitern durch kollektive Verhandlungen etwas mehr Macht zu geben. Diese Modelle ignorieren komplett, dass Wissensarbeiter sehr große Leistungsunterschiede haben können. Diese Modelle ignorieren vollständig den Wert, den eine solche Rolle, ein solcher Konstrukteur, Einkäufer, Ingenieur für ihr Geschäft hat. Und gerade wenn es sich hier um Engpässe handelt, ist dieser Wert für sie erheblich. Das heißt, diese Knappheit ist hausgemacht. Sie haben sich selber Preisgrenzen auferlegt, die nichts mit Ihnen zu tun haben und verknappen dadurch das Angebot künstlich. Das ist keine echte Knappheit. Wir sehen also, einfache Modelle führen zu falschen Antworten. Es gibt diesen schönen Spruch, alle Modelle sind falsch, manche Modelle sind nützlich. Ich mag den sehr gerne. Denn... Das ist wahr, alle Modelle sind falsch. Das liegt in der Natur der Sache. Sie müssen einfacher sein als der Beobachtungsgegenstand, den Sie probieren, zu beschreiben. Sonst würden Sie nicht als Modell taugen. Denn das Modell soll ja gerade die Realität vereinfachen. Und diese Vereinfachung ist wichtig. Diese Vereinfachung stellt einen Wert an sich dar. Denn dadurch wird eine Realität greifbar, berechenbar, vorhersehbar, verständlich. Das ist letztendlich der Wert von Modellen. Nur manchmal sind die Fehler, die Modelle machen, größer und die Antworten werden falscher. Und dann ist es wichtig, dass Sie wissen, wann Sie ein Modell verlassen dürfen, weil es Ihnen nicht mehr dient. Wenn jetzt also nochmal jemand vom Fachkräftemangel redet oder eine wichtige Stelle lange unbesetzt ist, dann erinnern Sie sich an mich und denken Sie an meinen Porsche. Ich hätte auch gern einen Porsche, einen schönen Porsche 356. Ein altes Auto. Nur leider, Sie wissen schon, der Porsche-Mangel keiner will seine alte Karre für 10.000 Euro verkaufen. Vielleicht rufe ich mal bei Porsche an, dass die noch ein paar Tausend nachproduzieren, damit die Verkäufer wieder eine realistische Preiserwartung haben. Das scheint ja der einzige Weg zu sein, wie ich an meinen Porsche kommen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ihr Florian Kunke. Sie haben jetzt wertvolle Impulse und Anregungen erhalten. Wenn Sie jemanden im Bekannten- und Kollegenkreis haben, der auch hiervon profitieren würde,